Tiger frei, Antriebsektor frei. Ja, erstmal frei. Jo, Satelliten hatten wir jetzt 4 habe ich noch geprüft. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht an der... Ah ja, das ja, ja. ist das, aber gucken wir gucken, ne? Wir wissen aber trotzdem, dass alles soweit gut ist. Nicht, ist alles frei immer noch ist. Gut, ist auch was? Das Ding ist auch frei. Ja, Ja, genau. Das ist besser. So, weiter Navigationsradanlage? Ja. Das Wetterradar kommt jetzt auf Winter. Ich check's so einmal durch. Die Werbanlage ist nicht gefordert. Sicherungsstift die Iloca lassen wir geschickt. Cool. Verwaltungsgefahr entfällt. Da brauchen wir noch die Reversion und können wir nochmal auf die Kreisung angucken. Ich schätze, so. ich nochmal. So, so, ist hat jetzt gecheckt. 5 nach oben, 25 Mal. Danke für dann die Reversion. Drehzahl, TGT, alles okay. Wunderbar. Ja, dann habe ich hier 255 2 Mal. 255 ja. Ja, okay. 256. Wunderbar. Toll. Checklist complete. Checklist complete und zurück. Lead Ja, und dann deine Maschine. Ja, meine Packbremse los. Steinzeit gelöscht. Und geht los. Okay. Hey, Aufgedrückt. VR, V2. Ich habe es Fahrwerk ist drin. Dann auf 20, Klappe aus 20, Klappe 10, Klappe auf 10 und Klappe 35, Klappe fahren. Ich bin bei Melde, Wunderbar. 712, reportieren willkommen. Ich ein bisschen schnibbeln, ähm, um Heide sollten wir in die Husumpo rumgehen, im Westen, weil die haben da Parachute-Activity. Vorsehen, oder? Ja, machen wir. Jo. Jo. Check 4 komplett. Ja, vorher klicken, klicken, klicken, zimmer und eine Bahn. Ja, perfekt. So, Wind kommt von rechts. Hab Zwei ich zweimal wieder. Jawohl. Charlie 3 soll gehen, sagt wenn man kommt. Dann nehmen wir Charlie 3. Komm, geht nach vorne. Jawohl. Speedys kommt wieder ein. Und sind drei Beta steht mal. Das funktioniert übrigens auch. Das ist gut, und rechts ist alles frei, kein Pass. Dann gehen wir rechts rum.